Hey Leute, was geht? Ja, ihr seht mich hier schon wieder im krassen oldschool minecraft Ja, ähm, seit langem eigentlich nur auf dem Kanal, der gelöscht wird, also dem Loltex yt kanal ähm, habe ich sowas gebracht. Und zwar spielen wir heute seit langem und das kam nur auf dem alten Kanal. Seit langem spielen wir jetzt wieder Minecraft historische Versionen. <lacht> okay. Ja, heute habe ich am Start die Minecraft Alpha Al äh, Version 1.2.6 was ist so besonders an der ähm, ja, das war die letzte Alpha Version. Mal gucken. Erstmal. Aha. Also, irgendwie also, ich merke, das gerade. das Gras ist, ist dunkler geworden. Dünnsten kann man immer noch nicht. Das kann man erst seit der b 1 ab, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber, wir gehen erstmal rein. Erstmal folgen ähm, ein bisschen Holz. Und wie so immer, ähm, ein Bauch. Ja. So, die zehn haben wir erstmal. Gut, dass es noch keine Hungerbeiten gibt. Aber ich brauche ein bisschen Healing. Also, früher war Healing, äh, nein. Es war Dickfleisch, also Schaumfleisch. Das Hier wir haben sogar Okay. Das war Das war Das Das war Das Naja, okay. also ich würde mal sagen, sowas reicht schon. Übrigens, man könnte kein Fleisch stecken früher. Also ihr seht, ich drücke, das geht aber nicht. Sonst würde sich das ja auch automatisch, glaube ich, stecken. Okay, dann mit dem, mit diesen 10 Holz, wenn wir jetzt... <lacht> oh mein Gott. Leute, <lacht> tut mir leid, ich bin ein bisschen gekältet. Aber keine Sorge, ich habe kein Corona. Und ihr wisst ja immer auf Normal machen wir immer 64 Stücke eine crafting bench die stöcke können wir hier so. dann die crafting bench oh Gott. okay ja dann machen wir erstmal uns äh, eine ähm, holzspitzhacke das ist glaube ich die wichtigste spitzhacke Ja, das ist die wichtigste, weil... die Saison... Um Steine zu bekommen... Oh mein Gott! Oh Gott, Scheiße! Oh. Okay... Ich glaube, ich brauche ein etwas... Anderes ich mit dann etwas anderen Ort im Stein bauen? Ja. Ein etwas anderen Ort. Okay. Das ist schlecht. <lacht> Ich das Schwein. Ich habe das Schwein. einfach zwei Fleisch. So. was Gutes zu finden... hier nichts. Erstmal ein geiler Baum. Einfach beste Baum, ne? Erstmal... die DL die, die hier ist einfach so ganz normal, aber dann hängt hier noch so leerer Baum. Das sieht aus wie zwei Bäume nebeneinander gewachsen, von dem äh, äh, de, de, das ganze Holz einfach von einem Baum einfach komplett ab ist. Ah, hier ist ein bisschen Dings gewachsen. Das hat schon auch eine selbst gebaute. <lacht> ähm, hier. Ja, ja, ja, ja. Wie viel Fleisch sind das denn? Acht Fleisch, weil das sind ja neun. Okay, erstmal bauen wir uns den Ofen. Die Textur sieht mal wieder oberst schlecht aus. Dann einmal eine Spitzhacke. Die brauchen wir dann nicht. Wobei, damit könnte man noch Sachen verbraten. So, dann bauen wir das mal ab. Und weiter geht's mit unserer Reise. Den, wie gesagt, die letzte Alpha-Version, bevor dann es in die Beta ging, da sehe so ich schon etwas, womit ich so ein paar Hochpunkte haben. Wo ist das ein bisschen Spawnpunkt? Ja, Digga. Nur mal. Ich bin jetzt ich vom Creeper bin. Ich sehe da hier noch etwas. Ja, das könnte ich ja auch endlich mit der hier machen. Vielleicht wird das nicht so effizient sein, aber das geht nicht. Also, die waren die sieht so gar nicht und ich mache etwas heller ja? so okay das ist eben viel besser oder? Hm? also ich habe etwas heller gemacht Wenn schon ein gemacht ich Video gefallen. Ich und dann sage ich mal Okay. zum nächsten Video, Minecraft Alpha. Bei 6 Part 2 wird das nächste Video dann sein. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.